Oh, der Dulli hat die Bombe. Goes so, ich smoke wieder auf den anderen Positionen, damit die das nicht rein? ne? Also erstmal nicht zeigen. Don't, don't show on A, I smoke the other places. Can, can, we, can we bait them to go somewhere? they stuck, so I can use ult. Da kommt so was. So, I smoke B, completely. Ja, die wissen schon, die wissen Put schon, was Ja, jetzt abfahren! Go, go, go, go, go, go! Ja, yeah, I have him! Nein! Behind, behind. 15 HP left, 15 HP left! <lacht> Trickshot! Ending wiederbeleben, klick drauf, klick drauf! Uh, Nein, dass der nichts mehr hat! Ich hab' wirklich alles weggegeben. Red, right. Heaven. Hast gehört, ne? Er könnte planten. Haha, er hat daneben gesetzt. Das war voll daneben. Okay. Es war einfach nur Glück. Weil normalerweise plantest du beim Schild. Already. Nice cool out of five. Kill oh.